Live Geheimnis Nummer drei, die Wochen vergehen in Zeitlupe. Euer Zeitgefühl ist nämlich mit den Orten verbunden, die ihr besucht. Das heißt, wenn ihr alle zwei, drei Tage die Ortschaft wechselt, dann kommt euch die Woche ewig vor.